der für viele Fachleute als bahnbrechendste Erfindung der letzten 100 Jahre gilt. Ein Transistor ist ein elektrisches Bauelement, das aus Silizium, also einem Halbleitermaterial, besteht. Die Funktionsweise eines Transistors ist schnell erklärt. Er kann ein elektronisches Signal verstärken oder es ein- bzw. ausschalten. Im Gegensatz zu einem Schalter, also beispielsweise einem Kippschalter, besitzt ein Transistor keine beweglichen Teile. Er wird nur durch elektrische Spannung ein- und ausgeschaltet. Ein moderner Computer besteht im Kern aus einer Vielzahl von Chips, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Ein solcher Chip, auch integrierter Schallkreis oder Integrated Circuit genannt, besteht aus einer sehr sehr großen Anzahl solcher Transistoren, die über feine Leiterbahnen miteinander verbunden sind. Die Transistoren können durch Anlegen einer Spannung so manipuliert werden, dass bestimmte Rechenoperationen umgesetzt werden können. Hier kommen die Gesetze der Boole'schen Algebra ins Spiel, die auf Schaltkreise angewendet werden können. Logikgatter oder Kombinationen von Logikgattern verarbeiten dabei ein Eingangssignal nach bestimmten Regeln zu einem Ausgangssignal und setzen auf diese Weise eine boolsche Funktion um. Ich möchte an dieser Stelle auf drei andere Videos verweisen, welche sich mit Logikgattern, Kombinationen von Logikgattern und den Gesetzen der Bool'schen Algebra auseinandersetzen. Die Videos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Zurück zum Transistor. Heute passen auf die Fläche dieses kleinen Punktes einige Millionen Transistoren, wobei sich jeder mehrere hundert Milliarden Male in der Sekunde ein- und ausschalten lässt. Man kann sich also vorstellen, wie lange es brauchen würde, würde man einen Lichtschalter so oft an- und ausschalten. In Modul 1 wurde bereits das Moore'sche Gesetz thematisiert. Dieses Gesetz, oder besser gesagt diese Voraussage, wurde 1965 von Intel-Mitbegründer Gordon Moore formuliert und besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem modernen Computerchip, also die Transistorendichte und somit die Leistung von Computern, in einem regelmäßigen Abstand zwischen 12 und 24 Monaten verdoppelt. Anders formuliert, dass sich die Größe von Transistoren knapp alle zwei Jahre halbiert. Das Faszinierende daran, diese Faustregel von Gordon Moore beschreibt die Entwicklung in der Informationstechnologie in den letzten 50 Jahren. Wir haben also mehr Leistung und mehr Speicherplatz bei immer kleiner werdenden Transistoren was natürlich gerade die Entwicklung von Smartphones und Tablets seit 2006-2007 enorm beeinflusst. Während CPUs, die in den 70er Jahren verbaut wurden, nur aus mehreren Tausenden Transistoren bestanden haben, werden in aktuellen Prozessoren mehrere Milliarden Transistoren verbaut. Also Auf immer kleiner werdenden Strukturen wurden also mit der Zeit immer mehr Transistoren verbaut. Es handelt sich dabei um ein exponentielles Wachstum. Es gibt aber auch eine Grenze bei der Herstellung von Computerchips. Ab einer gewissen Anzahl von Transistoren auf einem Chip entsteht zu viel Wärme. Wo sich Elektronen bewegen, also Strom fließt, wird es früher oder später warm. Und auf Quantenebene bedeutet das, dass es sehr chaotisch zugeht. Die Frage ist also, wie lange das Mursche Gesetz noch seine Gültigkeit bewahrt. Aber nochmals zurück zum eigentlichen Thema. Transistoren lassen sich ein- und ausschalten